Im Osten der Hauptstadt Khartoum, einer der letzten Bäckereien. Noch können sie Brote in den Ofen schieben, der Andrang ist groß. Doch Wasser, Mehl und Strom werden knapp, so wie in vielen anderen Städten des Sudan. Dieser Krieg hat die Sorgen der Menschen vergrößert. Der Krieg wurde den Menschen aufgezwungen. Hoffentlich werden bald alle Gegenden zur Ruhe kommen. Doch danach sieht es nicht aus. Seit einer Woche liefern sich Armee und die paramilitärische Gruppe RSF heftige Kämpfe in Khartoum und in beiden Teilen des Landes. Eigentlich führten Militärchef Al-Burhan und RSF-Milizenchef Hemeti das Land seit ihrem Militärputsch vor zwei Jahren gemeinsam. Ein Auslöser der Krise, um den Weg für eine zivile Regierung zu ebnen, hätte die RSF der Armee unterstellt werden müssen. Da sich beide nicht über das Oberkommando einigen konnten, hat ihr Machtkampf zu dieser Staatskrise geführt. Die Kämpfe treffen das Land schwer. Tausende Menschen, die verletzt sind, bekommen keine Hilfe. Viele Krankenhäuser sind geschlossen. Es fehlt an Medikamenten, Strom und Personal. Es wird zur Katastrophe kommen. Während wir arbeiten, schwirren die Kugeln über unsere Köpfe. Das Personal ist vor Angst wie gelähmt. Viele Mitarbeiter haben das Krankenhaus verlassen und sind in Nachbarhäuser gerannt, um Schutz zu suchen. Auch aus der Bäckerei sind viele Arbeiter geflohen. Lange können sie ihr Geschäft nicht mehr offen halten, denn ihre Vorräte werden knapp. Noch vorgestern hatten beide Machthaber den Menschen im Sudan wieder eine Waffenruhe versprochen. Wieder wurde sie gebrochen. Die Kämpfe gehen weiter.